Viele von euch haben mich gefragt, wie schnell ich denn bei meiner R1 das Hinterrad wechseln kann. Jetzt schauen wir mal, wie viele Sekunden das dauert und schauen wir uns das mal genau. Ich bin echt gespannt, ich habe es noch nie auf Zeit gemacht. Ähm, wir haben dazu kleines Hilfswerk. Also wir haben einmal äh, große Ratsche zum Aufmachen mit Nuss, äh, Drehmomentschlüssel zum Wiederzumachen, Handschuhe und Schlitzschraubenzieher, falls der Bremssattel hinten die Beläge zusammenfallen und einen Schlagschrauber, aber jedoch nur eine Nuss. Ich habe hier eine GoPro, die filmt das dann von, von hier und die Kamera kommt hier auf Stativ und jetzt schauen wir mal, wie viele Sekunden das bei mir dauert. So, ich ziehe dazu natürlich die Handschuhe an und ich habe dann mein Werkzeug vorbereitet. Ich habe es noch nicht geübt, aber ich habe es schon oft genug gemacht und jetzt schauen wir mal, wie lange das ich da tatsächlich dazu brauche. Okay. Ich gebe das Startzeichen für mich selber. Eins, zwei, drei. Okay, nächste Reifen. Nein. falscher falsche. Verdammt. Fertig. Das ist gar nicht so unanstrengend, wenn wir das auf Zeit So, habt ihr gesehen, das Ganze ist gar nicht so unanstrengend und ich zeige euch jetzt auch, warum das bei der R1 so extrem schnell geht. Zwar habe ich hier das Schnellwechselsystem von, von Ja drinnen und man sieht hier zum Beispiel in dieser Aufnahme, wo auch der Bremssattel dran ist, der jetzt unten dran ist, das ist die Spannvorrichtung. Und da ist hier auch so eine Nase, da wo dann das äußere Lager und die äußere Hülse des Lagers vom, von der Felge quasi drauf liegt. Hier auch. Und im Endeffekt ist es so, dass man den Reifen nur reinschmeißen braucht und dann liegt es da schon mal drauf. Und deswegen ist es so einfach, und deswegen ist es so einfach, äh, an dem Motorrad den Hinterreifen zu wechseln. Äh, wer ja nicht kennt, das ist ein langstrecken WM-Team und die haben mir das bei meiner R1 eingebaut. Natürlich mega leicht hier den Reifen zu wechseln. Äh, trotz alledem habe ich es mir ein bisschen schwieriger gemacht. Man hätte jetzt auch hergehen können und hätte sagen können, okay, ich nehme von Anfang an einen Schlagschrauber. Mache ich jetzt nicht unbedingt für die Achse, muss nicht sein. Deswegen mache ich es mit der Hand auf und mit der Hand auch wieder zu oder ganz zu dann. Ähm, von dem her ein bisschen Zeit geschunden, mehr oder weniger. <lacht> Tja. Uah. Alter. Äh, jetzt ist es natürlich so, jetzt muss ich dich natürlich mit einbauen in das Ganze. Und zwar gibt es jetzt die Meindl Radwechsel Challenge. Ganz einfach, ihr habt es natürlich nicht so leicht wie ich, oder nicht alle, die haben nicht so ein, so ein Radwechselsystem, deswegen gebe ich euch jetzt die Challenge euren euer Rad zu wechseln und ihr dürft alle Hilfsmittel nehmen, die euch zur Verfügung stehen. Ihr dürft auch zu zweit arbeiten, ihr dürft verschiedene Werkzeuge, verschiedene Hilfsmittel, Holz drunter, was auch immer, ihr dürft alles machen, äh, was euch die Möglichkeiten geben, äh, und eben um eben mich von der Zeit her zu unterbieten in dieser Radwechsel-Challenge. Das Ganze soll so ablaufen: Ihr nehmt eine Kamera oder ein Handy oder völlig egal was, filmt das Ganze, tut es entweder auf Instagram mit dem Hashtag Meindl Radwechsel Challenge oder ihr ladet es auf YouTube ab und tut es da auch in Hashtag Meindl Challenge benutzen. Dann kann ich danach suchen, kann das sehen und kann mir das anschauen und dann gibt es bestimmt einen Gewinner, der einzelne Schluss irgendwann zehn Tage ab heute ein Gewinner, der am allerschnellsten diesen Radwechsel vollzogen hat. Und für den lasse ich mir ganz was Spezielles einfallen. Also, ich denke, das ist ein bisschen Abwechslung, Zeit in der Garage zu verbringen, Radwechsel-Challenge, weil wir nichts anderes zu tun haben. Jetzt im Moment, ich bin gespannt, was ich alles für Videos von euch sehe. Lasst euch was einfallen, seid kreativ, nutzt die Zeit, lenkt es euch ein bisschen ab, gebt mir einen Daumen hoch für das Video, abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht habt. Wir sehen uns beim nächsten Video, bis dahin, ciao.